Herzlich Willkommen zum singenden Adventskalender, heute am Sonntag, dem 8. Dezember, das Lied für die Woche, das Wochenlied Nummer 6 im Gesangbuch, ihr lieben Christen, freut euch nun. Ihr lieben Christen, freut euch nun, bald wird erscheinen Gottes Sohn, der unser Bruder worden ist. Das ist der Liebe Herr Jesu Christ. Der jüngste Tag ist nun nicht fern. Komm Jesu Christ, lieber Herr. Kein Tag vergeht, wir warten dein. Christ, die weil die Zeit erfüllt ist, die uns verkündigt gar nie so. Teufel brecht uns gern zu Fall und wollt uns gern verschlingen all. Er tracht nach Leipzig Gut und Ehr. Herr Christ, dem alten Drachen, dir. ach, lieber Herr zum Gericht, lass ihn, mein Herrlich ich diese Leer-Dreifaltigkeit da